So Leute, äh, spontanes Video, ich muss jetzt zum Kraftzirkel, wenn schon zu spät aber ich mach den Zirkel mit dem Simon, der Simon kommt eh zu spät, von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn ich selber zu spät bin. Falls ihr den Simon nicht kennt, mit dem Simon habe ich den Bro Talk Part 1 gemacht. Ähm, könnt ihr hier angucken. Und mit dem Simon werde ich auch äh, in ein paar Wochen, am 25.03. werde ich zu dem MMA-Kampf von Max Koga gehen. Genau, da freue ich mich schon drauf. Wir sind beide ein bisschen MMA-Fans, gucken uns auch gerne UFC-Fights an und reden darüber. Ich mache bald ein Videoformat, wo ich mit anderen Sportlern, erbeuglichen Sportlern, Ringern, mra ähm, fighter und so weiter, dass ich ein Video mit dem mache, wie, wie ich bei denen mittrainiere in deren Sportart. Und diese ganzen Leute habe ich versucht heute zu kontaktieren. Die meisten haben auch zugesagt, voll cool. Genau, das hat halt so viel Zeit gekostet heute Morgen. Und dann hatte ich noch Rosigunterricht gehabt. Da kam ich jetzt leider nicht zum Frühstücken. Jetzt gehe ich leider mit leeren Glykogenspeicher ins Training. Nicht optimal, aber. Was er machen? Mache ich eigentlich sehr oft, dass ich ohne zu essen oder ohne zu Frühstück ins gebe. gehe. Und ist natürlich klar, der Simon kommt zu spät. Hier nochmal mein Auto. Danke nochmal an Karl und Co, dass sie mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Aber das bringt natürlich nichts, wenn ich immer noch auf den Simon hier vor der Halle warten muss. Kann man sagen, warum du eigentlich immer zu spät kommst? Habe ich die Sache Was denn? Aufs Klo. Ach so, okay. So. Und der Simon? Fleißig am Uffbauen. Ja, ja muss man. Der muss man macht kein machen. Halt, <lacht> der Simon meinte auch, der will heute viel mehr machen als ich im Zirkel. Ja. Der Simon im Zirkel noch nicht kennt. Mach ich ihn jetzt erstmal selber. Kann er mal gucken. Und Simon, kannst du mal bitte die Kamera halten? Ja, das ist freilich, kann ich die, okay. die Kamera halten. <lacht> erstmal mal Carsten Ziehen ist ja auch... Äh, wie ist diese Übung hier auf dem Rating, die erste direkt? Eins ist, du denkst, boah, die will ich nie mehr wieder machen und zehn denkst so, wuh, die will ich unbedingt wieder machen. Äh, zwei. Fünf, zwei? Ja, das ist natürlich nichts. Immer zehn Wiederholungen. Mhm. Und die ganzen Zirkel machen wir erst mal vier Mal, gucken wie uns das geht. Ich weiß nicht, was mich gerade passiert. Aber, jeder der mich kennt, und das sind natürlich die wenigsten, deshalb sage ich es jetzt mal dazu, die wissen, dass ich mich natürlich komplett wie die Übung drum flingeln werde. Das Ist doch eigentlich gar anstrengend. Die Sache ist, wenn ich gefilmt werde, werde ich die Übung nochmal extra sauberer machen. Ja. Weil das ist dann natürlich noch viel anstrengender. Ja, natürlich, du bist jetzt eine in der Vorbildfunktion. Immer ass to Grass bei jeder einzelnen Wiederholung. Boah, von wenn man aus der Perspektive guckt, sie kommt auch einfach nicht näher. Die kommt einfach nicht näher. Nicht so leiden. Nicht so leiden im Gesicht. Er muss Spaß machen. Spaß, Freude. Ach, ich muss Freude. Freude ja, sein. Ja, ja. Das ist echt viel. Komm auch weg, komm auch weg. Oh ja, Weltmeister. Komm mal und weg. Oh, nochmal Weltmeister geworden. Obernage. Schön. Aber es ist nicht so anstrengend, Simon. <lacht> <lacht> ist nicht so anstrengend. Sieht locker aus, sieht locker aus. Jetzt bist du dran. Wir gucken wir mal, wie der Simon sich anstrengt. <lacht> Muss noch weniger gewicht nehmen. Sind halt 60 Kilo, aber du musst auch sagen, die Reibung vom Kasten vom Kasten ist halt richtig kacke. Kommt sie durch? Oh. <lacht> Dann gehen wir an die Wand. Ja, komm, sehr gut. Ja. Ich muss sagen, er stellt sich schon gut an. Dafür, dass er meine Gewichte hier nimmt und lange kein Zickel mehr gemacht hat, macht das schon gut. Und jetzt hier ähm, Kugelstoßen. Eine Seite, zehnmal. Okay, und ja. Sitzball, Sitzball. Schön tief rein mit dem Hochspringen. Zack, genau. Gut. Okay, komm. Mach weiter, komm. Hol eine Scheibe raus. Oder zwei besser? Ja, okay, zwei. Ja Leute, ist nicht so einfach, was ich alles so auf YouTube veröffentliche. Ist nicht so einfach. auch nicht Geil. Von eins bis zehn, wie geht's dir? Eins ist Katastrophe, 10 ist super. Ja, dann mach ich mal. 10 ich Nehme mir auf jeden Fall die leichte Puppe als die andere Puppe. Eins. Ja. Ah, geil Der Simon ey, hat durchgezogen ah. mit meinen Gewichten teilweise. Ich will nicht. Okay, wir lassen Simon in Ruhe. Trink mal was. Und wir laufen. Laufen, nicht liegen bleiben. Liegen bleiben ist nicht gut. Laktat wird nicht verstoffwechselt. Komm. Sehr gut. So, ich habe jetzt schon drei Runden gemacht. Eine Runde bleibt noch übrig. Ich muss noch auf den Simon warten. Simon macht jetzt gerade seine dritte Runde. Ja, und ich sage euch: Es wird nicht einfacher mit jeder Runde. Es wird nicht einfacher. Wir machen jetzt Weltrekordversuch, also ist ein Weltrekord, weil den Zeckler hat bestimmt noch keiner gemacht. Hat. Nee, es Deswegen. gibt nur diesen Zirkel. Genau, jetzt ein Weltrekordversuch, ich versuche den so schnell zu machen, ein Timer ist da, da oder da, keine Ahnung, stelle ich schau ein. Und go. Stehen. Jawohl, komm! Jawohl! Komm, recht geschafft! So, jetzt holen Halbfinale. Halbfinale, jetzt durchziehen! So, wir Finale geschafft und jetzt Finale. Letzter Buch. Aber Medaille ist sicher schon, oder? <lacht> Ja, jetzt kannst du chillen. So. Eins. Oh. Jawohl. Immer Daumen hoch. Vergiss nicht abonnieren. Like. <lacht> Teilt halt das Video. Ja, komm, komm, ist auch gut jetzt.